Ha <laughs> ha! Freunde der Virtual Realität. schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Ich zeige euch heute Clash of Chefs VR und das mit der Valve Index. Die Steam VR Version habe ich jetzt für euch getestet. Das Ganze gibt es aber auch auf der Quest und kostet im Oculus Store 19,99. Im Steam VR Store kostet es 16,79. Ich kann euch die Seiten jetzt leider nicht zeigen, weil ich momentan Internetprobleme habe. Deshalb muss ich ein bisschen improvisieren. Aber ähm, ja, das so als Info. gleich auf Chefs VR ist halt ein Game, wo wir ja, Menüs zusammenstellen. Wir arbeiten in einem Restaurant. Es gibt einmal ein amerikanisches Restaurant, ein italienisches, ein japanisches und ein mexikanisches. Also vier Restaurants gibt es, wo man unterschiedliche Menüs zusammenstellen muss. Und äh, das teilweise sehr, sehr schnell. Ähm, ja, je nach Level wird es immer schwieriger und äh, die Zutaten, die man benutzen muss, werden immer mehr. Und äh, ja, mir hat es echt Spaß gemacht. Äh, ja, gibt es ja sowas wie Kitchen Island VR, haben wir ja auch schon mal gezockt, sogar mit dem Entwickler. Da werde ich definitiv bald auch nochmal einen äh, Gameplay zu zeigen, weil es da ein großes Update gab. Aber äh, ja, heute erstmal Clash auf Chefs VR und ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt zu lange hier rumreden, Gehen wir einfach mal ins Gameplay und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So Leute, willkommen im Hauptmenü von Clash of Chefs VR. Und ja, hier sind wir in unserem ja, kleinen Restaurant. Und hier sehen wir auch unsere Kellnerin, die hoffentlich die, ja, die Mahlzeiten, die wir zubereiten, relativ schnell zum Kunden bringt, damit der glücklich ist. Und äh, ja, fangen wir hier mal an. Im Menü können wir uns die Kellnerin anpassen, so wie wir die haben wollen. Wir können aber auch sagen, nö, wir möchten jetzt hier einen Kellner haben. Ich habe mich für eine Kellnerin entschieden und ähm, ja, da kann man erstmal den Körper einstellen, man kann den Kopf sich auswählen, also Kopf ist, ja, die Wangen ändern sich ein bisschen, die Nase ändert sich ein bisschen, also es ist jetzt nichts Besonderes ähm, vom, ja, vom Look her, sage ich mal, kann man den Hautton, kann man noch ändern, wie man möchte und dann haben wir noch Augen, kann man machen wie man möchte, kann man auch noch sagen, welche Farbe das haben soll, die Augen haben sollen. so, Wir machen einfach mal giftgrün. Haare. <lacht> Ach komm, machen wir so. So ist doch cool. Blaue Haare, nee, rot. Rot, rot passt besser zu den grünen Augen. Okay, da werden wir schon mal. Dann haben wir einmal den Einzelspielermodus und den Mehrspielermodus. Da ich momentan kein Internet zur Verfügung habe, muss ich leider in den einzelspieler zocken. Gucken wir uns mal ganz kurz die Optionen an. Wir haben einmal die Möglichkeit, die Höhe einzustellen. Die Höhe kann man aber auch hier einstellen, braucht man nicht für ins Menü gehen, kann man jederzeit anpassen. Sehr gut mit dem äh, ja, Trigger einmal halten und schon kann man hier die Höhe anpassen, wie man möchte. Man kann einmal die Position zentrieren, wo man im Raum in der Mitte steht. Dann ändert sich das Ganze hier. Und äh, ja, ich habe das jetzt auf meinen Platz hier so ein bisschen angepasst. Dann haben wir einmal Tutorial, Berührungsempfinden. Wir können die Sprache ändern. Ja, da haben wir ganz, ganz viele Sprachen zur Verfügung. Äh, die, ja, das Menü ändert sich dann auch direkt. Und äh, ja, hier kann man Musik ein, ausschalten, Soundeffekte. Ein- und ausschalten, wir lassen aber alles an und ich würde sagen, gehen wir mal in den Einzelspielermodus. und jetzt haben wir die Möglichkeit, in welchem Restaurant möchten wir arbeiten. Einmal ein amerikanisches Restaurant, wo halt mehr Burger gemacht werden oder italienisch, wo es Pasta, Pizza gibt. Ja, japanisches Essen, sowas wie, ähm, ja, wie heißen diese tollen Rollen nochmal? Ich komme jetzt gar nicht auf den Namen. Dann haben wir hier Burritos. Aber hier steht es auf Sushi-Röllchen. Genau, ich kam nicht auf Sushi. Dann haben wir einmal hier mexikanisch, wo man äh, Burritos machen kann, Tacos und so weiter und so fort. Ich zeige euch alles mal im Groben, sage ich mal. Das war alles äh, mal jedes Restaurant mal durch haben. Und äh, wir fangen an bei amerikanisches. Und ihr seht hier, man äh, schaltet hier mehrere Level frei und natürlich wird es dann relativ äh, hart irgendwann. Das hielt sich jetzt noch in Grenzen, 1, 2, 3, da wird einem ein bisschen erklärt, wie macht man Burger und so weiter. Und es ist noch relativ einfach gewesen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal da an. Und mal schauen, wie ich dann klarkomme. Und ich bereite mir schon mal hier was vor. Meistens sind es dann doch Burger, die man machen muss. Dann kann man hier schon mal die Burger braten. Jetzt kriegen wir hier gleich gesagt, wie es aussehen soll. Okay, er will hier so, zack. So, so, so. Boah, dann sind wir schon damit auch fertig. So, jetzt haben wir hier Käse, Burger, Käse, Bam, ähm, Bam, ready. Jetzt kommen wir wieder hier. Wir müssen uns hier mal so einen... Äh, ah, schon fertig. So, vier waren sehr glücklich, zwei waren einfach zufrieden. Können wir mit leben, oder? So, können wir auch so einen Burger essen? Wir probieren mal. Check. Okay, was ging jetzt nicht? Was haben wir denn hier? Wir, wir probieren einfach mal ein bisschen aus. Ah, guck mal, wenn wir jetzt hier Gurkenscheiben noch brauchen nachher. Und natürlich auch noch dazu. Zack, zack, zack, zack, zack, zack. Und nicht in die Finger schneiden. Kann man auch selber Osaf trinken. Wir probieren mal. Ah, da gibt es auch noch halb und voll. Okay, das ist natürlich krass. Okay, machen wir nächstes Mensch. Mal gucken wann, wann wirklich was anderes dazu kommt noch. So, hier müssen wir uns immer die Burger drauflegen am besten. fertigen Burger so aber wir gehen mal hier in die in die Produktion <lacht> wenn die hier wieder mit ihren Doppelwoppern kommen Machen einfach mal. Wir wollen den Kunden ja zufriedenstellen. Ne? Und Vorbereitung ist natürlich alles hier. Ne? Da müssen wir auch schnell sein. Zack. Fertig. Was haben wir hier? Ganz einfaches Ding. Komm, schnell, schnell. natürlich kann man das im richtigen Restaurant nicht so machen, dann werden die Burger natürlich kalt. <lacht> Aber wir gehen hier in Vorproduktion. Das passt. So, sechs glückliche Gesichter haben wir hier. Sechs glückliche Kunden, die Kellner hat wahrscheinlich Trinkgeld bekommen. Also alles gut. Machen wir hier noch eine Runde, würde ich sagen. Da kommen die Burger wieder drauf. So was haben wir hier, Ketchup, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, machen wir einen mit Senf, so, hier steht immer welcher dann als nächstes bedient werden soll und das brauchen wir jetzt nicht gerade, das Tutorial und hier haben wir den Balken, wenn der dann halt ins rote geht, hörst du jetzt auf. Dann ist der halt unglücklich der Kunde und äh, ja, bringt uns allen, allen nix, bringt uns nicht weiter. Boah, die Kellnerin muss ja richtig arbeiten. Oh, der ist schlecht. Oh, die sind schlecht. Okay, müssen wir neu machen. Warte. Warte, kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Oh, jetzt haben die... Also, okay. Die werden auch schlecht. Ist ja gar nicht so schlecht zu wissen. Ja, Kundschaft kommt. Kommt immer wieder. Nein. Okay, weg. Kann man die damit auch bewerfen? Wie geil ist das denn? Okay, gehen wir zum Menü. Weil wir haben hier gerade echt viel Mist gebaut, wie ihr seht, und wir müssen zum nächsten Restaurant. Und jetzt gibt's nach Don Luigi. Oder Don Zitrone? Wer weiß. Ab nach Don Zitrone in seinen Laden. Okay, hier äh, bereiten wir auch wieder alles vor, soweit. Hier haben wir Käse. So, dann will der eine mit Schinken. Eine mit Ei. Ei. So, Salami. Fertig, zack. Wir fackeln wir gar nicht lange hier. Äh, Salami. Die haben wir falsch. Weg damit. Nächste. Boah, die ist schnell. Die Pizza ist schnell fertig. So, jetzt haben wir zweimal Fungi. Zweimal Fungi. Kommt sofort, Leute. <lacht> Boah, dreimal Fungi. Was ist denn jetzt los hier? Oh, schon. kann man die übereinander haben. Stapeln. Bam bam bam bam. Nee, also die werden nicht die werden dann nicht fertig. Gut zu wissen. Was runtergeschmissen. Also ich mag der ja Funk die auch am liebsten. Ne? Also scheinbar sind ganz viele Sebastians unterwegs. Ah, jetzt kommt auch noch das dazu. Okay. Okay, welche Welche? Welche? Okay. Nudeln mit Tomatensoße, Lecker, lecker. Jetzt Spirellis. Mit Käsesoße. Okay. Auch geil, man würde ja natürlich eigentlich Zwei von denen reinmachen. Okay, jetzt müssen wir auch noch Pizza machen. Jetzt wird es hier stressig. Also, man würde nicht nur einen Löffel für so, äh, Tomatensoße und Käsesoße benutzen. Aber gut, macht man hier scheinbar so. Was ist denn jetzt los? Okay, neu. <lacht> <Och>. Okay. <lacht> die kommen weg. Na, die werden wir nicht alle zufriedenstellen können. Jetzt müssen wir uns aber um die Nudeln kümmern. So, komm. Kann man noch, noch gleichzeitig eine Pizza hier. So. Mit Käsesoße, bitteschön. Einmal Käsesoße. Zwei Pizzen. Oh, Mist. Okay. Da war ich nicht schnell genug. Okay. Die Release. Die packen wir hier hin und dann müssen wir noch so so mit Nudeln, mit Tomatensauce, pizza Fungi kommt sofort. Noch ein bisschen Geduld Leute, noch ein bisschen Geduld. Nudeln, kein Problem. Hier. Ja. Für die nette Dame da hinten. Einmal nudeln. Oh, wir haben einen Kunden verloren. Ah, Leute, ich bin neu im Geschäft, ja? Ich bin komplett neu. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Okay, Spirelli-Nudeln. Und nochmal. Nochmal Spirellis. Spirelli mit Käsesoße. Okay, hier, bitteschön. Spirellis mit Tomatensoße. Die Hälfte fällt runter, ist auch immer gut. Gutes Zeichen. So, Fungi. Fungi wird gemacht. Kommt sofort. Und eine Salami. Und dann haben wir wieder Nudeln mit Tomatensoße. Ja bitte. Pizza Salami kommt. So. Oh, die wäre fast, wär fast um gewesen. Da hätte nicht mehr viel gefehlt. Also wenn die nicht wirklich sind, da weiß ich auch nicht. Das kann man nochmal hier. Puh! Schmeckt's, Madame! Wäre noch cool, wenn die jetzt auch essen würden, ne? Aber gut, man will nicht zu viel verlangen. <Sie> Fungi Und Käse Lecker, lecker, lecker Na komm Schinken, Fungi rein in den Ofen. Oh, Dreht noch vorbereiten. Scheint gut zu laufen heute. Ah. Voll Haus hier. Oh, eine Schinken, eine Schinken Fungi, okay. Schinken Fungi. kommt sofort. Nudeln. Nudeln sind immer gern gesehen hier. Kein Problem. So. Nicht ganz stilgerecht, aber... Kriegen wir auch noch hin. Au. So. Oh. oh, das werde ich abgezogen bekommen. Von meinem Gehalt. Oh, ja, hat er halt... Splitter da drin ist nicht so... Ist nicht so schlimm. Und Osaft. kommt. Osaft kommt. Kommt, ist gut. Aber es ist gut, dass ihr immer mal gesagt was fehlt. ne? Aber das war's. Also Don zitrone könnte echt nicht stolzer sein auf uns. Und deshalb dann gehen wir zum nächsten Laden. So, jetzt gibt es immer hier so Reis. Oh, jetzt gibt es auch noch Nudeln in dem. Okay. Ist natürlich gut, dass es jetzt hier so eine auch noch Dings gibt. Zack. Da kommt dann noch sowas hier drauf. Und ein Ei. Hoffentlich stimmt. Okay, stimmt sogar. Okay. Sushi mit das, mit das und zack. Schiffchen, Messer, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, <lacht> zack. Komm. Meter Nudeln, okay. Jetzt müssen wir aber direkt hier machen mal, direkt mal richtig, oder? Oh, so, mit dem hier. Oh, so, rein damit. Dann kommt hier sowas, unten wieder ein Ei, es scheint sehr beliebt zu sein. So, jetzt müssen wir uns wieder hier Spinatblatt oder Algenblatt eher gesagt. Gurke, Karotte. So, wieder. Na okay. komm. kaputt machen. Eigenblatt, das, Schrimps, Gurke, Rollen, fertig. <lacht> gut, gut. <lacht> okay, nächstes. Nächste Runde. Machen wir schon mal so ein bisschen hier, oder? Und Guck mal. Ist gar nicht so verkehrt. Wollen sie hier Fisch und Ei dabei haben, ne? Glaube ich zumindest. So, Nudeln wieder kochen. Hier so ein, keine Ahnung was das ist, ein Fleischstück. Äh, ja. Zack, zack, zack, zack. Stressiger Alltag hier. Meister vom Sushi, Mann. <lacht> Frisches Sushi immer hier. Nudeln, alles. Hier gibt's alles. Die Physik könnte ein bisschen besser sein, aber oh, eigentlich gar nicht so schlecht. Haben wir das schon mal fertig? Kommt das noch drauf, das drauf, zack. Da soll ich mal ein bisschen dahin, jetzt? Das, das geht doch nicht. Oh, jetzt kommt hier aber richtig was drauf. Naja, komm. Jetzt kommt hier richtig was drauf. Das kommt drauf, das und äh, Avocado, glaube ich, ist das. vorbereitet hier, ne? Wie ihr seht. <lacht> Zack und ein Ei. Das ist ein bisschen gewesen, oder? Ich kann sehen, ob es dahin auch leer wird. Seid zufrieden. Hier das. Zack, zack. Will man eine Nudeln bestellen vielleicht? Ja, guck mal. Und ein Ei. Nudeln haben wir schon fast in Perfektion. Das haben wir, das hier. Das hier. Und das. Zack. Na? Ein Ei kommt immer rein, ne? Ein Ei kommt immer rein. <lacht> oh, jetzt wollen sie noch einen Tee. Jetzt wollen sie noch einen Tee? Okay. Kein Problem. Tee kommt sofort. Und ein Ei. Hier, bitteschön. Ein Tee kommt natürlich. So. Zack, zack, bam. Kein Ei rein. Ein Tee noch. Da kommt wieder ein Ei. Zuge Ei. Auch man nicht. Ja, so ist es beim, beim Asiaten um die Ecke. Und äh, würde ich sagen, gucken wir uns nochmal das Jap äh, Japanisch, das Mexikanische an. Burrito Baby! <lacht> Mach mir scharfe Sauce auf mein Burrito. Man soll es einzeln machen, aber. Wir machen einfach mal. Alles zusammen, umklappen, auf den Teller und fertig. Oh, jetzt kommt hier oh, Käsesoße drauf, oh, wir machen alles hier fertig. Zack. Na komm, umklappen. Teller. Ja, die sind fertig. So, schön Käsesoße drauf. Okay, die waren für den anderen. Ich hätte Tomatensoße nehmen müssen. Jetzt haben wir den hier. Den. Das müssen wir uns aber hier beeilen, du. Zack, zack. Und Tomatensoße. <lacht> so. Jetzt sind wir wieder hier. weiß nicht, ob das Kartoffeln sein sollen. Oh, Aber war das schon mal gut. Also, die habe ich noch nicht zubereitet. Weiß ich nicht, wie die gehen die schon. Zack, Käse. Ja schön, muss schön klebrig sein. Was war denn hier noch? Bestimmt so eine Limonade, ne? Zack, zack. Gucken, was gleich noch kommt. Da kommt bestimmt noch irgendwas dazu. So, erstmal Käsesauce schön drauf. So, jetzt können wir hier wieder so ein mit Käse. Tomatensauce. schön fettige Käsesoße drauf. Weil, ich komm. Zack, zack. Ran hier. Ja, bis am lächeln, ne? Okay. Ah, mm -mm. Ach so, auf Nachos hätte ich jetzt auch Bock. Kann man denn hier so rein tun, so? Ah, guck mal. Ja. Hier könnte man jetzt auch hier so schön. Ah, oh, geil. kann es leider nicht essen. Mal schauen, was jetzt noch... Ah, guck mal, da kommt jetzt was dazu. Mhm, okay, das kriegen wir glaube ich hin, das kriegen wir glaube ich hin. Let's go! mit dem Löffel, das stört mich aber echt, muss ich sagen. Aber wie ihr seht, wird immer alles schwieriger. Zuck, zack, zack. Ein paar Nachos. Das Spiel stelle ich mir eigentlich auch cool vor, wenn man zusammen hier einer macht Kellner, einer ist an der Theke. Das könnte es ganz witzig werden. So, also jetzt wird es hier schon ein bisschen komplizierter. Aber auch kein Problem für uns. Burritos machen wir schon seit 20 Jahren. kann uns fast keiner das Wasser reichen. Kann ich jetzt hier eigentlich auch schon mal Käsesoße? Nein, das geht nämlich nicht. Hier nochmal ein bisschen scharfe Soße. <lacht> Blöd, die hat zu äh, viel früher bestellt und kriegt jetzt als letztes das Essen, aber wir kommen, kommen trotzdem klar hier. Ja, hier kann man jetzt nicht so viel vorbereiten, aber man weiß ja nie, was sie da jetzt drin haben wollen. Klar, man kann immer mal wieder so eine Packung oder einen Teller Nachos machen, aber hier weiß man nie, was die drauf haben wollen. schon mal machen, so. Dann kommen wir hier wieder mit Kartoffel oder Würstchen, ich weiß nicht was sein soll. Na komm, na kommst du. Hier ja, Burritos, ich weiß gar nicht, ob das Burrito oder Tacos sind, wo der Unterschied ist. Ich glaube das sind Burritos. Das andere sind Tacos, oder? Nee, das sind Tacos, das sind Burritos. So war's. Kommt noch jemand? Ah, okay. Ja Leute, ich will sagen, das war's erstmal hier. Also echt witziges Game, ich denke mal mehr Spieler so PvP mäßig ist das noch witziger, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das ähm, ja, einer hier wirklich die Leute bedient, auch die Bestellungen angibt und äh, der andere hier wirklich kocht, wäre auch mal was anderes. Ich hoffe euch hat es gefallen, wenn ja würde ich mich natürlich über ein Like freuen, Abo-Button nicht vergessen. Die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ja, neue Videos gibt, Livestreams und so weiter und so fort. Und ja, ich danke euch fürs Zuschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.